Hallo, ich bin Lisa von Lilonet und heute möchte ich mit euch dieses Puppenkleid konstruieren. Viel Spaß! Ich habe mir ein Blatt Papier in Nina 3 geholt. Dazu ein Bleistift, ein großes Geodreieck, ein kleines Geodreieck und mein Kurvenlineal. Das Kurvenlineal braucht ihr nicht zwingend. Das ist eigentlich nur ein nice to have. Erleichtert aber das Zeichnen von Kurven ungemein. Ich werde als erstes jetzt das Kleidchen aufzeichnen für die ärmellose Variante. Wir beginnen mit dem Vorderteil. Dazu zeichne ich mir erstmal ein, eine lange Linie die ich äh, 4,6 plus 22,5 cm lang mache. Und bei 4,6 cm kommt nachher der Halsausschnitt hin. 4,6 wäre da. Und dazu noch 22,5 unten dran. Wird jetzt jeweils eine 90-Grad-Linie weggezeichnet, oben und auch unten. Das hier ist die vordere Mitte. Die markiere ich mir auch direkt als solche. Bei und hier äh, messe ich jetzt 6,4 cm nach unten ab. Hier wird dann wieder im 90-Grad-Winkel eine Linie abgezeichnet, und zwar äh, ist die 8,3 cm lang. Und bei 4,2 mache ich mir noch mal eine Markierung auch von rechts gemessen, dann werde ich an der hinteren Markierung 0,2 mm nach unten gehen, von dem mittleren Punkt bis zu dem linken unteren Punkt wird eine Linie gezeichnet. Und Dann wird bei dem oberen Punkt der beiden Punkte noch eine Linie von 3,1 cm gezeichnet. Das ist dann die Seitenlinie von unserem Oberteil respektive dem Kleid. Um von hier nach unten zeichnen zu können, brauche ich ähm, hier einen 89-Grad-Winkel. hier sind 89 die Linie ist 16,3 cm lang dann mache ich oben mit der Schulter weiter da mache ich bei 3,2 Zentimetern eine Markierung. An der Stelle werden 29 Grad angelegt und dann 2,6 cm runtergezeichnet. Das ist jetzt unsere Schulter. Jetzt kann ich hier bereits meinen Halsausschnitt einzeichnen. Dann brauche ich hier noch mein Armloch. Dazu muss aber noch ein Abnäher äh, reinkonstruiert werden. Und dafür brauche ich erstmal einen Brustpunkt. Den zeichne ich mir wie folgt. Und zwar mache ich mir hier an der Stelle einen 114-Grad-Winkel nach oben, einen 104-Grad-Winkel nach oben. Entschuldigung, sind wir bei 104? Gehe von hier 1,4 cm nach unten und zeichne von meinem Halsausschnitt zu der gerade markierten Stelle eine Linie hin und bekomme im Schnittpunkt dann denjenigen Punkt, an dem dann mein Brustabnäher endet. Meine erste Markierung setze ich von diesem Punkt durch den gerade gefundenen Brustpunkt durch und zeichne diese Linie von dem Brustpunkt nach oben 2,2 cm lang. Muss dann einen 21-Grad-Winkel hier unten anlegen. Und 2,2 Zentimeter erneut anzeichnen. Jetzt 21 Grad sind moment. jetzt 2,2 cm, damit die beiden Linien genau gleich lang sind. Die Winkelhalbierende wäre 11 Grad und dann kann ich mir hier ein kleines Dreieck einzeichnen. Einfach nur eine Markierung darstellt. Jetzt nur noch den Arm aus Schnitt einzeichnen. eine leicht gerundete linie einzeichnen damit wäre jetzt das vorderteil soweit fertig das ist jetzt für ein kleidchen ohne ärmel für eine Babyborn. da sind jetzt noch keine nahtzugaben dabei die müssen hier dann entsprechend noch eingezeichnet werden bei mir sind die nahtzugaben immer ein zentimeter bei so langen, geraden Linien ist es ziemlich einfach, die dann mit dem Geodreieck dazu zu konstruieren. Muss man auch nicht viel berechnen. An der vorderen Mitte kommt keine Nahtzugabe hin, weil das ja die vordere Mitte ist. Das wird an der Seite, das ist quasi auch der Stoffbruch. Ähm, wenn man das Kleidchen mit... Schrägband einfassen möchte, braucht man hier keine Nahtzugabe mehr dazu geben. Ich möchte, ähm, das aber nach, äh, möchte dann aber im nächsten Video ein Kleidchen mit langen Ärmeln nähen. Deswegen zeichne ich mir hier schon mal die Nahtzugabe ein und vertiefe das Armloch um einen halben Zentimeter, damit die Puppe besser in den Ärmel reinkommt. Das schreibe ich mir auch direkt drauf, dass hier der Ärmel reinkommt. Damit ich da nicht durcheinander komme. Am Halsausschnitt mache ich auch eine Nahtzugabe hin, da ich das Ganze mit einem Beleg arbeiten werde, damit es schöner ausschaut. Man kann es natürlich auch mit Schrägband machen. Ist überhaupt gar kein Problem. Dann braucht man diese Nahtzugabe nicht einzeichnen. Unten mache ich einen Saum von zwei Zentimetern, damit ich dort schon später Gut einschlagen kann. Jetzt machen wir mit dem Rückenteil weiter. Ich brauche insgesamt 11 cm Platz. Dann zeichne ich die Nahtzugabe komplett durch von dem Vorderteil und zeichne dort im 11 cm Abstand eine Parallele. Zeichne jetzt von dort hier rüber. Zuerst zeichne ich mir, dann markiere ich mir hier oben wieder einen Strich und 26 cm nach unten eine weitere Markierung. Hinten kommt eine Knopfleiste dran, die 1,6 cm breit sein wird. Da zeigen ich jetzt die Parallele direkt schon dran. Das ist die Knopfleiste, dann ist hier die hintere Mitte, von oben werden jetzt 1,6 cm nach unten abgezeichnet für den hinteren Halsausschnitt. Und dann mache ich auch direkt schon eine gerade Linie über die Knopfleiste drüber. Jetzt gehe ich nochmal zu der oberen Linie. Dort zeichne ich 4,8 cm nach rechts ab. Und dort beginnt dann die Schulter. Und die wird im 32-Grad-Winkel an diesem Punkt angesetzt und ist wie am Vorderteil 2,6 cm lang. Kann ich jetzt also hier schon den Halsausschnitt dran zeichnen? Der muss etwas flacher sein. Jetzt gehe ich wieder von hier nach unten, und zwar um 8,8 Komma Zentimeter. Bei 7,4 Komma vier Zentimetern ist die Seitennaht erreicht. Also von der, von der linken Knopfleiste aus 7,4 cm nach rechts rüber beginnt die Seitennaht und von der Knopfleiste links 5,8 cm nach rechts beginnt dann Wird der Rockteil angesetzt? Jetzt wird erstmal die Seitennaht konstruiert. Dazu lege ich mir an dem hinteren Punkt 84 Grad an. zeichne 0,7 cm nach unten und 2,6 cm nach oben. Damit ist dann die Seitennaht fertig. Dann kann ich den unteren Punkt mit diesem Punkt verbinden. Und kann hier an diesem Punkt 60 Grad anlegen und 16 cm nach unten zeichnen. 16,3 cm sollen sogar werden, weil der Rockteil 16,3 cm haben wird an den Seitennähten. So, dann fehlt auch hier wieder der ähm, Abnäher in der Seite. Dazu wird jetzt auch wieder der Brustpunkt konstruiert, beziehungsweise hinten hat es ja keinen Brustpunkt, sondern wird dann an der Schulter quasi hin konstruiert. Das mache ich wie folgt und zwar werde ich in die Knopfleiste links oben in der Ecke 58 Grad anlegen und von der oberen Ecke 7,5 cm abtragen, dann werde ich ab dem Schnittpunkt hier oben 2,5 cm nach unten abtragen. Ein Zentimeter von oben von der Schulter aus nach unten lege an die Stelle einen 79 Grad Winkel an und zeichne nur bis zu dem Punkt. Ähm, wo sich hier das schneiden schneidet und der Schnittpunkt ist dann die Spitze meines Abnähers und jetzt kann ich von dem Punkt 2,5 cm nach unten gehen bis zu dem Schnittpunkt und über den Schnittpunkt hinaus 1,7 cm abtragen gehe ich von hier weitere 1,1 1,2 cm nach unten wieder durch den schnittpunkt durch und von dort 1,7 cm nach rechts abtragen dann ist der Ab näher hier fertig eingezeichnet und ich kann ganz einfach meine Armkugel einzeichnen durch den zuvor konstruierten Punkt durch. jetzt hier diese seitenlinie noch mal kontrolliert die muss 16,2 cm lang sein die muss 16,3 cm lang sein entschuldigung und dieser punkt wird jetzt hier mit einer schönen linie noch verbunden Und damit wäre das hintere Teil auch fertig vom Kleid. Hier kommen jetzt wieder Nahtzugaben dazu ran, jeweils ein Zentimeter an den Seiten, ein Zentimeter auch an der Schulter. Ausschnitt ist wieder ähm, selbst zu überlegen, ob man mit Beleg arbeiten möchte oder mit Schrägband oder mit Ärmel. Wenn man Beleg oder ein Ärmel einsetzen möchte, muss hier jeweils 1 cm Nahtzugabe hinzu. Bei einem Ärmel gehe ich hier nochmal 0,5 cm nach unten, damit die Puppe da besser reinkommt. hier ich mir auch wieder auf dem Schnittmuster, dass hier der Ärmel eingesetzt wird und für die Knopfleiste gebe ich insgesamt 2 cm nach links hinzu, damit die Knopfleiste schön verstärkt wird. Saum kommen wieder zwei Zentimeter hinzu. Diesmal muss eine Parallele gezeichnet werden, damit der Rock hinterher auch noch schön ausschaut. Und jetzt fehlt nur noch die seitlichen Rockteile. Dafür habe ich mir jetzt noch ein DIN A4 Blatt geholt, das reicht aus. Oben zeichne ich mir als allererstes eine Linie ein, die 13,2 cm lang ist. Dann zeichne ich jeweils äh, rechts und links einen 96-Grad-Winkel. Die Linie und die Linie müssen beide 16,3 cm lang sein, weil das hinterher hier eingesetzt wird. Und dann die beiden unteren Punkte einfach verbinden. Jetzt kommen rechts und links jeweils 1 cm Nahtzugabe hinzu. Achtung, nach unten muss ich das begradigen, weil ich sonst keinen schönen Saum hinbekomme. Das heißt, ich lege mir hier eine 90-Grad-Linie an, schiebe das auf 1 cm von dem Punkt aus weg und zeichne dann gerade nach unten. Auf der anderen Seite genauso. 90-Grad-Linie anlegen, 1 cm nach vorne schieben und nach unten zeichnen. Unten kommt 2 cm Samenzugabe wieder hinzu. Oben kommt 1 cm Nahtzugabe hinzu. Und hier oben wird es hinterher eingereiht. Deswegen mache ich mir hier eine Markierung rein und schreibe mir dran rein. Das wird zweimal zugeschnitten. Das rechte ist das Vorderteil. Das wird einmal im Bruch zugeschnitten und das linke ist das Rückenteil. Das wird zweimal gegengleich zugeschnitten. Für die Besätze schneidet ihr euch hinterher beim Rückenteil bis bis zur Teil jedes nochmal zu zweimal und beim Vorderteil genauso. Dass quasi nur die langen Teile hier unten nicht gedoppelt werden. Jetzt fehlt noch der Ärmel. Dazu zeichne ich mir erstmal eine Linie in die Mitte. Ungefähr in die Mitte. Der Ärmel soll hinterher 14 cm lang sein, von der Armkugel aus nach unten für einen langen Ärmel und für einen kurzen Ärmel machen wir uns eine Markierung bei 6,5 cm. Jetzt gehen wir von der Linie 6,5 cm aus, da legen wir unsere Nulllinie drauf. Oder 90, äh, 90 grad linie auf zeichnen nach links 9 cm ein und nach rechts 7 cm auf die rechte seite zeichnen wir nochmal 0,5 cm unten hin und auf die linke seite ebenfalls das sind hilfspunkte von diesen hilfspunkten zeichnen wir uns jetzt hilfslinien im 90-Grad-Winkel nach oben. Auf der rechten Seite machen wir bei 2,5 cm eine Markierung. Dorthin wird der untere Punkt verbunden. Ich habe mir jetzt hier die Seitenlinien eingezeichnet. Jetzt verlege ich die Mitte um 0,2 cm nach links, zeichne das 6,5 cm hoch und von dem Punkt aus gehe ich jetzt nach links und nach rechts zu den Punkten von der Seitenlinie, zu den obersten Punkten. Markiere ich mir auf der linken Seite die Viertel. Einmal halbiert ungefähr bei 5,1, das zweite Mal halbiert bei 2,6 nach links und nach oben hin genau dasselbe bei 2,6. Jetzt gehe ich bei der mittleren. Bei dem mittleren punkt 0,4 cm nach oben bei dem rechten punkt um 0,6 cm nach oben und zeichne mir hier meine linie ein durch diese drei punkte das ist dann vorne und auf der anderen seite mache ich nur eine halbierung bei 4,4 cm und gehe dann 0,8 cm nach oben und zeichne auch hier eine Kurve durch diesen Punkt nach unten hin muss ich jetzt einfach nur noch verlängern. Ich mal als erstes unten die Saumlinie oder die Linie vom Ärmel hin und zeichne einen geraden Strich nach unten, weil wir hinterher einfach den Ärmel unten mit einem Gummiband zusammenziehen werden, damit es schön anliegt. So. Jetzt kommt überall noch 1 cm Nahtzugabe dazu und dann ist das Schnittmuster auch schon fertig. Das hier ist hinten, von der mittleren Markierung auf der linken Seite bis zur mittleren Markierung der rechten Seite wird, wird hinter der Ärmel eingereiht und der Ärmel muss hinterher zweimal gegen gleich zugeschnitten werden. Die Variante ohne Ärmel schaut so aus. Das ist hier oben alles mit Schrägband versäubert, auch hier an den Armen. Im nächsten Video werden wir dieses Kleidchen dann zusammen nähen. Ich werde davor den Zuschnitt vorbereiten, sodass wir direkt anfangen können. Ich freue mich schon auf euch. Bis dann, eure Lisa.